Hallo alle zusammen, ich bin Daniel Bachmann Andersen und ich wünsche euch herzlich willkommen hier auf Kleppenhus, wo ich einmal zeigen möchte, dass das hier ein Familienbetrieb ist und wir alles zusammen machen als Familie und das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Es ist Montagmorgen, später Vormittag, im Wald von Ebeltoft, Und wir sind in der Nähe von Kleppenhus und da treffen wir immer montags im Wald Daniel Bachmann Andersen, unterwegs mit seinen Pferden. Moin Daniel. Moin, grüß dich. Na hallo, ihr zwei wart schon schön unterwegs. Ja, ist so toll hier. Dann kommt doch mal runter, dann schnacken wir ein bisschen. Gib Ich geb ihn mal eben ein bisschen ab hier. Der Lars ist einmal mitgekommen. So, Welchen Schönen hast du denn hier mitgebracht heute? Das äh, ist ein siebenjähriger Hengst, Zack Efron, der stammt auch von Zack ab und äh, Don Lareno ist im Besitz von äh, Sissy Maxeura vom Vorwerk. Und den habe ich seit fünfjährig jetzt in Berlin gehabt und war jetzt erstmal gerade auf Turnier, das erste Mal. Und gleich ein Sieg mit 75 Prozent, also das ist äh, echt überragend. Diesen Sieg, Daniel, von dem du gerade gesprochen hast, den hast du schon auch ein Stück weit hier im Wald erritten, wenn ich das so sagen kann, oder? Dass montags, wir treffen dich im Wald, ist ja kein Zufall, du bist jeden Montag im Wald, jeden Donnerstag mit, glaube ich, allen Pferden. Was ist die Philosophie, die dahinter steckt? Also erstmal für die Pferde, die dieses vielseitige Training und dann auch einfach Luft zu kriegen, einfach mal aus der Halle zu kommen, happy zu werden und auch einfach gesundheitlich ist es so viel besser für die Pferde, dass sie in verschiedene Böden gehen, ein bisschen bergab, bergauf galoppieren, traben, auch mal ein bisschen einen freien Kopf haben, auch mal bocken dürfen und auch mal was sehen. Dann, dann ist es auch oft so, wenn man dann zu Turnier kommt und die was Neues sehen, das haben die schon gelernt, dass es nichts schlimm ist. Und also. das machst du tatsächlich mit jedem und das ist auch nicht nur ein bisschen Schritt und Tütü, sag ich mal, sondern Schritt, Trab, Galopp und auch mal. Richtig, und auch richtig nach vorne und auch mit einem leichten Sitz und auch manchmal zurück auf Pörettengalopp und manchmal auch Seitengänge, Übergänge, bergab zu galoppieren traben. Dann kommen die schön unter und runter und am Schwerpunkt von alleine. Man braucht quasi nicht so viel machen dafür. Einfach nur das Pferd in der Balance halten und dann so ein bisschen mitgehen. Alles Mögliche, worauf ich so, wo es gerade passt für das Pferd was das Pferd individuell braucht in dem Moment. Jetzt hast du schon ganz viele Stichworte gegeben. Vielseitig spielen Spaß. Da fällt mir bei Männern doch sofort noch was ein. Da spielst du auch ganz viel mit auf dem Hof, wenn es ums Heu geht und die Halle. Und was ist das wohl? Ja, also mit, mit dem Trecker, dem Trecker nicht die Halle schleppen und mit dem Radlader dann Heu äh, rumfahren und meine Mist aufschieben. Und ja, das muss ich auch. Klar, macht man das alles als selbstständig, aber das mache ich auch gerne und finde das toll. So, wir haben ein bisschen etwas vorbereitet für euch. Wir gehen mal zu deinem zweiten Lieblingsgefährt, Trecker. Halle abziehen kannst du, wissen wir. Aber wir haben eine kleine Challenge vorbereitet. Daniel, nimm doch mal bitte Platz. Tiril, irgendwie mit da drauf, dass du gut gucken kannst. Durch das Tor, durch das nächste Tor. Achtung, Bälle wie beim Vierspänner fahren. Außenrum durchs Tor zurück, aber bitte mit verbundenen <lacht> Augen. Und Tiril, du bist praktisch das Auge. Ja. Du sagst Gas, Bremse, rechts, links. Und das ist jetzt eure Challenge, ob das hier mit dem Teamwork auch so funktioniert oder eben nicht so. Ja, die, die muss schon über die Augen, ne? Nicht ja. unter das Kinn. Kommt gleich. So, Aufgabe ist klar. Okay, es müsste, wenn es geht, alles heil bleiben. Super. Viel Spaß. Ja, das? Ja, das. Es gab heute. Ja, du nur Es Du Feuer? Ja. Mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, okay, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, wir haben einen Wolken. Schreibt euch höher oder wir haben einen ja, jetzt ein bisschen wieder zurück. I mean, I said, a little bit. <lacht> no faster, now not so fast. <lacht> also, was lernen wir? Auf Umwegen kommt man auch zum Ziel. Und dann ist alles gut. <lacht> Piaf Passage, wir hatten alles drin. Also, ich würde sagen, wir lassen es absolut gelten. Dream Team, ihr habt eine Lösung gefunden. Tipp, top, vielen Dank. Halleluja. So, jetzt war Piaf Passage mit dem Trecker alles geschafft, Halle abgezogen. Was ist so das Letzte am Tag, was hier passiert? Ich gehe ganz gerne selber, oft da einmal eben durch den Stall, einmal die Pferde checken. und Dann liebe ich das echt auch, wenn die da gefüttert sind und das Kauen hören, die Ruhe, das eingekehrt ist im Stall. Das, das finde ich echt einfach ganz toll. Jetzt stehen wir ja schon noch mal hier beim Star im Stall, oder? Marshall Bell. Ja. Du hast mal irgendwann gesagt, dieses Pferd hat ein riesengroßes Herz. Das ist jetzt ein Satz, den sagen ja mehrere Reiter und ich glaube, jeder muss das von seinem Pferd auch irgendwie denken. Aber was macht denn sein Herz so riesengroß? Dass er halt einfach überall gehen wird und egal was für Herausforderungen, bodentechnisch oder Zuschauer oder enges Viereck oder großes Viereck oder völlig egal. Der geht überall rein mit Ohren nach vorne und will sich einfach zeigen und alles geben und nie einen Fehler machen. Er ist, er ist wirklich unglaublich. Ich habe den ja jetzt nicht so viele Turniere geritten, aber der hat sich immer gesteigert und immer besser und wir haben immer einen drauflegen können. So. Der, der hat immer mitgespielt, ich habe aber auch immer versucht dass man den nicht überfordert, dass man immer nur eine Aufgabe stellt, die er lösen kann. Und ich, war, ich bin sehr vorsichtig auch immer, auch zu sagen, deswegen ist er dieses Jahr keine Weltcup gegangen, weil er so jung ist und noch so, noch so grün ist, dass ich eigentlich mich lieber, lieber auf das nächste, dieses nächste Championatsjahr vor, vorbereiten möchte. Also ganz klar Zielherning. Ja, ganz klar. Du kannst ja fast hinreiten, ist ja gar nicht so weit, mehr oder weniger. Stimmt. Ihm wird es, glaube ich, nichts ausmachen. Konditionell nee. ist er. Er ist sehr, sehr gut, konditionell. Und äh, ja, er würde da hinlaufen und auch noch laufen können. <lacht> Gab es mal einen Moment, in dem er dich total verblüfft hat? Ja, bei dem Grand Prix, bei der Obermeisterschaft in Hagen letztes Jahr, da hat er mich wirklich verblüfft. Er war ganz, ganz toll, die ganze Zeit da, mit Training und auch so generell hat sich super gut gefühlt und dann beim Abreiten da auch richtig gut, und dann sind wir auf 10 Minuten Viertel gekommen, da wurde der richtig nervös, also so richtig so innerlich verspannt und man hat oh oh, jetzt hab, verliere ich ihn, ich verliere wirklich die, die, dieses Miteinander, äh, äh. und dann habe ich auch wieder, was machen wir? Okay, ich reite einfach ein paar Übergänge, Galopp, trap, galop, und er war so wild und der war wirklich heiß und dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir einfach mal rein und gehen Schritt, und dann bin ich reingekommen und man sieht das auch, wenn man jetzt die Videos anschaut, ich schreite erstmal Schritt. Den ganzen Weg rum, nur Schritt. Und hab nur mit dem geredet und ihn nur ein bisschen gelobt und komm mal wieder runter. Und dann habe ich gemerkt, als ich da reinkam, der hat sich so ein bisschen einmal umgeschaut, runter dann fielen ihm die Schulter runter und dann habe ich aufgenommen, angaloppiert und rein und er ging seinen besten Grand Prix bis jetzt. Also das war wirklich irre, da war, kam ich raus und ich war so, ich, also ich hätte die Europameisterschaft gewonnen, also für mich so. <lacht> Und es war das allererste Mal, hast du gerade vorhin erzählt, noch nie hatte der vorher Zuschauer. Nein, das war nicht möglich wegen Corona, hat er nie vor Zuschauer gegangen, aber das war dann das erste Mal das macht ihm jetzt nichts aus. Von daher ist es, der ist schon wirklich toll und der ist noch nicht an seinem Limit gegangen, noch gar nicht. Also das ist, da ist noch so viel Luft nach oben, weil er auch allein wegen, weil er mehr Kraft hat, haben muss und hat jetzt auch über den Winter gekriegt. Also ich freue mich unglaublich auf die nächste Saison. Gut, wir sind ziemlich gespannt euch auf, auf euch natürlich weiterhin. Äh, du bist ja auch in sehr engem Kontakt mit seinem Besitzer. Ja. So viel ich weiß, sprecht ihr täglich? Ja, Christian und ich, wir sind äh, sehr enge Partner und, und ich habe drei Pferde von ihm und, und seiner Frau Vivi und Christian ist einfach so ein ganz toller Mensch und ich wir nutzen ihn eigentlich sehr oft als, als Osso-Führerräte und, und auch einfach mal über das Leben reden. Er, er hat sehr viel Lebenserfahrung und hat mit Pferden sein ganzes Leben lang gearbeitet und gemacht. Er kann ja nur heute nicht hier sein. Aber wir haben ihn sozusagen mitgebracht. Ah, <lacht> Toll. Okay, Daniel. You're one of my best friends. You're a very good rider. My dream was always to have a horse in the 80s, and you make the dream come true. And uh, so I think, uh, with Marshall, we have had a, quite a journey, and then at the same time we had a lot of fun together. And that's that also makes your life really good. So uh, yeah, I think it looks really good for you. That's cool. <laughs> very ja cool. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, ja, wie schön. Das naja, war schon sehr schön. Oder? Cool. Cool. Man das genau so ist das. Genau so ist das. Übertreibe ich, wenn ich sage, fast gehört er so ein bisschen zur Familie? Ist es natürlich toll, so jemand an seiner Seite zu haben, die auch einen kennt, seit man, also durch seine Frau, von wirklich klein an und sie die kennen die ganze Geschichte und kennen mich sehr, sehr gut und wenn ich da bin, auch bei denen auf dem Hof, gibt er Unterricht oder Pferde ausprobieren oder so, schlafe ich auch bei denen und esse bei denen und das ist immer ganz, ganz familiär. und, und entspanne mich auch und bin mich, wirklich mich selbst an. und das ist echt toll. Familie, das Stichwort ist jetzt echt ein paar Mal gefallen. Also Familie, das ist schon für dich mega riesen wichtig, wenn ich das richtig hier... Erzähl einmal die Bedeutung für dich von Familie, Tyrell, deine Kinder. Das ist alles. Also ich, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht meine Familie hätte. Die, die mir immer unglaublich unterstützt haben, auch die Zeit bei Blue Horse, ist ja immer überall mitgereist und hat mich unterstützt und gefilmt und stand immer hinter mir äh, in jeglicher Situation und jetzt sind wir ein bisschen mehr gleichwürdig, gleich sage ich, sag ich mal so, in dem Sinne, dass, dass sie jetzt auch das Business mitmacht mit und sowieso, also mit den Kindern, dass wir hier zusammen auf dem Hof wohnen und die spielen, die reiten, also wir machen alles zusammen und ja, wenn wir auf Turnier fahren und auf dem, im LKW schlafen zusammen, das ist wie Camping, Urlaub für die und das ist total schön. Die finden das eigentlich nicht so wichtig, die Pferden, aber so, dass wir einfach zusammen in diesem äh, äh, Living sind und so, das ist eigentlich richtig, richtig toll. Gibt es auch so eine richtige Family Time für euch, dass ihr wirklich sagt, also okay, jetzt keine Pferde, kein Turnier? Family. Genau, also da machen wir so oft wie es geht, dann kochen wir dann abends zusammen und sind dann halt einfach wirklich nur wir. Wir sprechen nicht über, über die Firma oder, oder, oder die Pferde oder sonst was. Manchmal passiert das auch. Das ist ja unmöglich nichts zu machen, aber oft dann machen wir eigentlich die Regel, dass wir eigentlich die Kinder fragen, was habt ihr gemacht heute, was, was ist bei euch passiert, erzähl mal was. Und die fangen dann an zu erzählen und dann hören wir denen zu. Okay, da wird zusammen gekocht und in der Küche ist aber dann, glaube ich, Tirel die Chefin? Ja, 100%. <lacht> ich, ich, kann ger ich mag gerne dabei helfen, aber oft dann trinke ich einen Rotwein oder erzähle irgendwas Lustiges. Also, oder wir unterhalten uns einfach und die Kinder die spielen noch oder gucken noch Fernsehen oder irgendwas währenddessen. Und dann haben wir unsere Zeit da, holen wir die Kinder dazu. Und manchmal sind die auch dabei beim Kochen. Also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber das ist eine schöne Zeit, die man sich eigentlich jeden Tag auch drauf freut, weil das ist so der Abschluss des Tages. Hallo! Oh, the boss of the kitchen. <laughs> wow, that looks good. What is it? Spaghetti Bolognese. One of your favorites. One of the whole family's favorites, yeah. Oh, that's perfect. Yeah. So, as Daniel is still with the kids. He's with the kids, yeah. Let's talk about him. I love it. <laughs> so you know him very well, very long. Is he boring? No. <laughs> <laughs> of course, he's a super, super, super rider. That's of course why you married him. Of I course, know. yeah, sure. First What point? else, yeah. <laughs> so if he's... N no, let's start the other way around. He is sitting in the saddle. What do you like most? That he's seeing every horse as an individual. Is he I doing think. that the same with the people? Yeah. Yeah. Yes. And did you see him? You were very young. Yeah. How old were you? We we'll were 21. 21 is very young. And you very did young. see him and. You knew already This from is the first him? time I met him. You? It's... people almost don't believe it. But it was like when we met, it was like, it's gonna be us. We match so well, that's... we complete each other. And I think that's what I like the most about him. My weaknesses are his strengths, and the things that he's not so good at are my strengths. So of course, we want to know what are your strengths, and what are <laughs> Oh sure. no, I asked for that one, didn't I? <laughs> Uh, Just no. give us one example. No, but you know, if we have some pressuring situation, we all have our things where we, you know, don't manage so well. Sure. Um, and when I go, you know, mental like, oh, I can't do this, then he's like, we'll be fine. And when he's yeah. doing the same, like, I can't take this situation, then I'm for some reason the one that says, Of course okay. we can do this. Whenever have you had the situation that he said, I can't do it? Before a, a championship or something? Is he under real pressure? For instance, yeah. When there comes extra pressure on. Yeah. and it's good to be too. Okay. Do you ever fight with him? Of course. Everyone, yeah, everyone fights. Oh, but, no, but he always seems so... In a very good mood. Yeah, no, but as a husband and wife, we always, everyone have uh, arguments. Of course. It's totally normal. And who is the one who is saying, now it's enough? <laughs> it's, who's the winner? <laughs> okay, let's put it that way. No, that depends on the argument. Oh, okay. Is he a romantic guy? He doesn't do flowers on a daily basis. Okay. Which is a good thing, because then he, he do do flowers. Mm -hmm. It's because it's a special occasion. Okay, and so. he does? And he does, yeah. Does he like candles? He thinks it's nice when we light them, yeah. Okay, so a bit romantic. A little bit romantic, yeah. Okay. Very good <laughs> indeed. So, oh, this is bubbling. It's boiling, yeah. So everybody is hungry? Everybody's ready to eat, yeah. Let's take the pots. So, jetzt gibt's Futter. Schön. Wird auf Zeit, ne? Ja, ja wir haben Hunger. Ich auf jeden Fall. Ah ja! Super. So, Kinder. Jetzt geht's da, Magie, gerne. Ja, ich klar. Lieber her. Super. Warte, Frau Mara. Okay, Frau Mara. Frau Ups. So, wir es uns jetzt erstmal ordentlich schmecken. Ja, ist ja auch eine nette Portion, meine Herren, Nochmal. mal. Ich ein Riesen-Dankeschön an euch, dass wir hier sein durften. Und ich verspreche, Folge 2 wird erstens schnell, zweitens sehr sportlich und vor allen Dingen mit wahnsinnig viel Sand. Tschüss, bis dahin.